Hallo, liebe Rasenfreaks, was für ein herrlicher Herbst. Unglaublich, wir haben jetzt 17 Grad. Wir haben Freitag, den 25. Oktober und es ist ein wunderbarer Herbst. Wir haben das Problem, dass die Blätter, die Blätter überall jetzt runterfallen. Der Rasen sieht aber fantastisch aus. Der Rasen sieht so super aus. Ja, wir werden jetzt noch mal eine Runde mähen. Jetzt muss ich noch ein bisschen hier den Rasen vom Laub befreien. Ist nicht besonders viel, aber nichts zu ändern. Oder ich mäh einfach so. Die paar Laubblätter. Ja, das Problem ist beim Spindelmäher, der saugt das Laub überhaupt nicht auf. Aber ich würde ja gerne mit dem Spindelmäher mähen. Dann schauen wir mal, was wir jetzt machen. Die Eiche, die haut sehr viele Äste runter. Ja, gut. Okay. Ja, ziemlich gleichmäßig verteilt hier. Okay, bleibt dran. Jetzt noch mal schnell den Rasenschnitt hier entfernen. Und der Frau sich gerade hinten die letzten Blätter. Oh, das ist unglaublich! Er schneidet auch wirklich gut. Also das ist jetzt eine perfekte Rasenmähmaschine. Oh, dieser, dieser, dieser Duft Rasen. Nicht vom ich weiß nicht, worauf ich da warum ich da so drauf stehe. Oh. oh. das ist unglücklich. Oh. Ah, oh. Mann. <lacht> ja, toll. Ah, voll drin in der Nase. Traumhaft. Teddy Freaks! Wenn ich aufstehe, geht er aus. <lacht> ah. Main am Abend. Ende Oktober. Und so ein Rasen sieht sensationell aus. Ja, liebe Rasenfreaks, danke fürs Zuschauen. Ihr dürft mich gerne abonnieren und könnt die Glocke noch anmachen. Und dann habt ihr mal sofort meine neuen Videos. Ich freue mich, dass ihr zuschaut. Und ich hoffe, ihr liebt den Rasen genauso wie ich. Bis zum nächsten Mal, euer Rasenfreak. Tschüss. Yeah. <lacht>